Je häufiger und je intensiver China Militärmanöver, so wie hier in Ostern, rund um Taiwan abhält, desto größer wird die Sorge vor einer militärischen Eskalation in einer Region, deren Seewege so essentiell sind für den Welthandel. Um eine friedliche Lösung im Streit zwischen China und Taiwan, das Peking ja als abtrünnige Provinz ansieht, Ging es daher auch beim g 7 außenministertreffen in Japan. Aber nicht nur. Annalena Baerbock und ihre Amtskolleginnen und Kollegen hatten auch Nordkorea auf dem Diskussionszettel. Christian Feld berichtet. Schlussspurt zum Schnellzug in Tokio muss es fix gehen für Annalena Baerbock und die Delegation aus Deutze, Deutschland. Schließlich soll doch das vollzählige Bild entstehen von der gemeinsamen Anreise nach Karuizawa. Die Außenministerin und Minister der sieben wirtschaftsstarken Demokratien oder wie es Baerbock formuliert, das Krisenteam im Dauerzustand. Die penibel gepflegte Idylle im Ferienort, das Kinderkonzert. Was für ein Kontrast zur langen Liste der ernsten Themen, die das Team angehen will, zum Auftakt China und Nordkorea. Vor wenigen Tagen Bilder des nordkoreanischen Staatsfernsehens. Sie sollen den Test einer neuartigen Langstreckenrakete zeigen. Gestern hatte die deutsche Außenministerin die entmilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea besucht. Die jüngsten Tests verstärken die Sorgen, hört Baerbock von ihrem südkoreanischen Kollegen. Man brauche jetzt eine strenge und gemeinsame Reaktion auf internationaler Ebene. Chinesisches Militärmanöver in der Straße von Taiwan, durch die geht die Hälfte des Welthandels. Eine militärische Eskalation hier hätte globale Folgen. Ein Risikofaktor auch für die deutschen Unternehmen, mit denen Baerbock auf ihrer Reise in China gesprochen hat. Ein Thema für das G7-Treffen. Deswegen ist es in unserem aller Interesse, und darüber haben wir heute beim Abendessen gesprochen, zu verhindern, dass es zu dieser militärischen Eskalation kommt. Morgen geht es weiter für das Krisenteam im Dauerzustand. Auf der Tagesordnung dann die Ukraine.